out of body experience ja es ist soweit es ist da das out of body experience gate 21 bis gate 30 und in diesem video stelle ich dir alle zehn frequenzen vor ähm, normal gibt es zu jedem video eine eigene frequenz aber das bundle ist anders denn jede frequenz hat dasselbe ziel und sollte dich zu einer astraldose bringen ja? warum und wieso Schauen wir uns alles gleich gemeinsam an und ich werde auch gleich jedes Geht einzeln behandeln. Also wenn du dich für eines dieser zehn Gehts interessierst oder vielleicht sogar für alle oder für das Bundle, dann bleib dran. Und ich werde dir einfach erklären, was sind die Unterschiede der jeweiligen Techniken, der jeweiligen äh, Hypnosen, Frequenzen und warum ist das Ganze so aufgebaut. Die erste Frage, die mir mal gestellt wird, ist, ich möchte Australisern lernen, ähm, <lacht> sollte ich die anderen Gehts vorher nutzen? Ja. Musst du nicht, also du kannst einfach komplett beginnen mit den Gate 21. Es die anderen Gates werden dir eine Stütze. Ja. Aber es ist kein Muss, weil die Codewörter, die wir hier verwenden, wirken genauso. Das wirst du dann später sehen. Ja. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich hab, es gibt zu diesem Video übrigens auch ein eigenes Nutzungsvideo. Das solltest du dir unbedingt ansehen. Also falls du sagst, ich kaufe eine der Frequenzen oder gleich alle, und dann schau dir unbedingt das Nutzungsvideo an, weil dort erkläre ich dir, wie du Astralis indizierst mit diesen zehn Hypnosen. Ja. Also wie funktioniert das Gesamt? Ich habe ähm, einfach die 10, ich habe hören, du mich verfolgst, <lacht> ähm, ich bin äh, jemand, der sich sehr intensiv mit dem Astralisen beschäftigt. Ich habe sogar die Astralisen Academy mit Steven, äh, die leiten wir, haben sehr viele Seminare zum Thema gemacht und ähm, würde sogar behaupten, dass ich der YouTuber bin, der die meisten Erfahrungsberichte und Videos zu dem Thema publiziert hat. Ja? und ich über tausend Erfahrungen schon gemacht und ähm, mein Weg basiert darauf, dass mein, ist, mein Ziel ist, ist, dass wir... <lacht> ähm, ich wollte eine Astralisier erleben und ich habe alles dafür versucht zu tun ja? ähm, und habe so viele Technik probiert, also bis zum Umfallen Techniken probiert. Und ich habe einfach auf Basis von Statistik viel lernen dürfen, welche Technik funktioniert, warum funktioniert sie und warum funktioniert sie nicht. Und, ähm, ich habe mein komplettes Wissen aus einem über Jahrzehnt Praxis, täglicher Praxis, fast täglicher Praxis, um ganz ehrlich zu sein, ähm, genommen und habe es in diesen zehn G Gates gebündelt. Habe die besten Techniken entwickelt ähm, plus Technologie dahinter, damit du am leichtesten dein Astrales indizieren kannst. Ähm, das Erste ist Warum zehn verschiedene Varianten? Jeder Mensch ist ein Individuum und jede Frequenz wirkt bei jedem anders. Ja. Das bedeutet, ähm, die eine wirkt bei dir vielleicht, bei den anderen gar nicht, bei den anderen und der, der Schlüssel ist, dass man alle durchprobiert und dann rausfindet, geht 22, geht 24 und geht 27, die ziehen bei mir mit der einen habe ich so schon als erlebt im ersten Hören. Ja. Und dann trainiert man mit diesen drei und dann stellt sich raus: Oh, mit der geht es ganz krass. Und dann trainierst du nur noch mit der und dann brauchst du das Training von der nicht mehr. Du machst nur noch die Technik, die dort drin vorkommt. Weil dann findest du einfach deine maßgeschneiderte individuelle Technik, die auf deiner Persönlichkeit und auf deinem Glaubensbild beruht. That's it. Das ist der Key of Success. Und das sind diese gate -Programme. Sie bringen dich in eine Hypnose, sie ziehen dich in diesen Trance. Die Frequenz hält dich im Astralzustand und dann machst du die Übung und versuchst einen Austritt zu machen. Wie, gesagt, wie das Ganze dann funktioniert im Nutzungsvideo von der, von der Frequenz. Und wenn du immer noch Probleme haben solltest, dann schau in die Astralreisen Academy, entweder auf der Website astralreisen.com oder auf astralreisen-academy.com. Dort coache, coache ich dich intensivst, dass ich verspreche sogar, dass du in Astralreisen erleben wirst. Ja. Einfach dort vorbeischauen, kostet nicht viel und dann lernst du es wirklich, ja, fast du sagst, du interessierst dich für das Thema Australis. Ne? Ähm, gut, ähm, starten wir mit, äh, übrigens jede Frequenz hat eine andere Technologie, die werden immer abgedatet. Das heißt, du findest raus, ah, die Technik mit der Technologie, das zieht bei dir. Ne? Und dann ähm, kann ich mit diesem Wissen, mit dem Feedback von dir auch, ne? wenn du in der mehr bist, kriegen wir das Feedback von dir dann äh, sehen wir, wie wir das optimieren, damit wir langfristig Frequenzen entwickeln, die noch besser werden, noch schneller wirken und so weiter. Das ist alles, dient alles einem, einem Aufbau, einer Community-Gruppe, die sich vereint und die gemeinsam etwas entwickelt, was bei jedem funktioniert oder so oft das möglich funktioniert. Ja. Gut, kommen wir zur ersten Frequenz und zwar geht 21. Das ist OBI, bis, äh, bis mit den aufgestiegenen Meistern. Ja. Diejenigen, die G20 kennen, da geht es ja um Temple of the Monks, wo man sozusagen dieses Universum fliegt, was ich in einer Seelenreise erlebt habe, und dort eine Einwanderung bekommt. Ja. Und ich lese dir mal ganz kurz vor, ähm, worum es hier geht. Und zwar in diesem Gate wirst du nochmal zu diesem Tempel kommen und du wirst in diesem Tempel deinen Astralkörper aktivieren und dort werden die ganzen, wie gesagt, es gibt ähm, eine eigene Beschreibung, ähm, für, für jede dieser Frequenzen lest du also das einfach durch, dann wirst du ganz genau wissen, was es mit der Frequenz auf sich hat. In jedem Fall werden die aufgestiegenen Meister bei dir den Astralkörper aktivieren und deine Frequenz erhöhen ähm, und dir helfen, den Austritt zu machen. Ja. Du wirst dann so leicht wie eine Feder und dann wirst du sozusagen dann, ähm, in den Astralkörper gehen und vielleicht dann auch sogar eine Astrale indizieren. Bei den, die einen haben eine gute Connection zu aufgestiegenen Meistern. Die werden mit der Technik sehr große und super Erfolge haben, vor allem, wenn man vor G20 gehört hat. Ja. Ich lese dir einfach mal vor. G21 ist eine ultimativ wirksame Austausstechnik. Du wirst in eine tiefe Entspannung geführt, von da aus mit der Hilfe des Geistführers und aufgestiegenen Meister in den Tempel der Mönche gebracht und dort trainiert. Der Tempel existiert tatsächlich auf einer höheren Schwingungsebene. Und dort bekommst du zu den Meistern äh, Unterstützung von ihnen und bekommst äh, eine Energieübertragung, eine kosmische Energieübertragung und, und löst eine Astraleise mit der Hilfe der Meister aus. Und dann fängst du an, dich abzulösen. Der Prozess hilft maßgeblich dabei, lichtvolle Astraleisen äh, zu machen und um in höhere Astralebenen zu gelangen. Also wenn du eher sagst, ich will dir nicht in die unteren Astralebenen, ich will die mittleren oder die Lichtwelten, dann ist diese Technik perfekt. Ähm, und mit dieser Technik wird es dir leichter fallen, überhaupt den Kontakt zu aufgestiegenen Meistern aufzubauen und mit ihnen zu arbeiten. Und mit dieser Übung wird es dir sehr einfach fallen, eine Astrale zu indizieren. Ja? Das ist mal das eine. Ja? Dann kommen wir zu Gates 22. 22. Ähm, ähm, das ist eine Stretching-Methode, also eine äh, super Methode, um sehr schnell sich an den Astralkörper zu gewöhnen, ihn zu trainieren, ihn zu bewegen, dein Bewusstsein ihn reinzubringen und äh, ihn zu verformen und äh, Kontakt zu deinem Astralkörper aufzubauen. Je besser du deinen Kontakt hast äh, zum Astralkörper, desto intensiver äh, wird deine Astralresse. Ja? In diesem ähm, geht es in den ersten Schritt, dass du deinen Astralkörper aktivierst und dann mit der Stretch-Technik dich vom physischen Körper abtrennst. Ja? Nachdem du die Trennung durchgeführt hast, kannst du entweder dich hinausrollen oder vier Meter wegprojizieren und mit der Technik von G10 zum Beispiel dich disconnecten. Du wirst dann in den Gate durch eine Hypnose tiefe entspannung geführt. Das Bewusstsein wird sich vom Körper abtrennen. Die Stretch-Technik funktioniert mit der Hilfe der Visualisierung, dass sich dein Bewusstsein immer weiter ausdehnt und mit der Hilfe deiner Geistführer und mit dem... Zufluss von kosmischer Energie wird die Induktion einer Schwingungserhöhung ermöglicht, welche für den schnelleren Austritt sorgt und dir lichtvolle Erfahrungen ermöglicht. Durch die angeleitete Ausdehnung des Astralkörpers wird der Austritt möglich sein. Das ist eine sehr, sehr spannende Technik. Ich werde noch ein bisschen auf die Technik eingehen. Du wirst zu dieser Pyramide geführt, die du vom GATE-Programm vielleicht kennst, den Kristallraum und dort wirst du dich in der Mitte legen, dann fangen die Kristalle an zu leuchten und dann spürst du die kosmische Energie durch dich fließen und dann fängt es sich an, dass dein Astralkörper sich ausdehnt in Richtung deiner Füße, dann dein Kopf und dann zieht er sich wieder zusammen und so weiter. Und diese Übung machst du immer wieder und dehnst dann sozusagen deinen Astralkörper und äh, ziehst ihn zusammen, dehnst ihn und so weiter und durch diese Bewegung bringst du dein ähm, Bewusstsein in den Astralkörper und lernst, und lernst mit ihm zu arbeiten. Ja. Astralkörper ist nicht so wie so ein Aggregatzustand, der physische Körper ist der Eiszapfen. Wir schmelzen mit dieser Übung, zack, und dann wieder flüssig. Ne. Und dann ist es der Eiszapfen flüssig und du kannst es bewegen. Und diese Übung trainiert dich. Ja. Ich empfehle dir, ja, das Ganze. Bundle zu kaufen und um dann ein geht nach den anderen zu hören, denn jedes dieser Gates ist aufbauen, wenn du willst, ja, also kann natürlich jedes Einzelne hören, aber wenn du sagst, ich will das astral richtig lernen, dann nimm die erste Technik, dann übt die, dann mach die zweite, dann mach die dritte, dann mach die vierte und dann arbeite dich vor und jede trainiert natürlich auch deinen Astralkörper. Das ganze Gate-Programm ist ein System, ja? dann kommen wir zu Gate 23, ja. Velo Advanced. Wenn du mein letztes Video gesehen hast von der ersten Velo Technik, das ist sozusagen die Technik, die ähm, verspricht, Astrales im Wachzustand, ähm, die normale Velo Technik. Ich habe die normale Velo Technik natürlich optimiert, aber ich durfte in einer Astralis also eine erweiterte Version bekommen, wie die, die, die wesentlich besser ist äh, als die normale Velo Technik. Ähm, aber ich empfehle dir vorher, falls du die Velo hast, trainier die Velo, weil dann wird die Velo Advanced so richtig der Knaller die wird so richtig durchbrechen. Ne? Ähm, das ist die Technik von IAC World und ich habe so ziemlich alles von der Technik genommen und verbessert und komplett ganz anders gemacht und viele Sachen hinzugefügt, eigentlich 90 Prozent, äh, und habe dann diese Technik gemacht und die funktioniert komplett anders. Ja? Komplett anders und wesentlich intensiver und schneller. Ja? Ähm, ähm, darum bei Velo Advanced geht es, dass du trainierst, dich in einen astralisem Wachzustand zu medizieren, die standard wiedertechnik wie sie vom IAC gelehrt wird, dürfte vom Gate 15 ja bekannt sein. Mit der Vilo-Advanced gehen wir noch eine Schippe an Effizienz weiter. Denn diese Technik wurde so optimiert, dass sie besser funktioniert, für schnellen Erfolg sorgt. Weil es geht darum, dass du einen starken Pranenergiefluss aufbaust und ganz bewusst den Vibrationszustand mit regelmäßiger Übung baust. Und baust du immer intensiver, Während der energetisches Empfinden auf aufboostest sozusagen dein Energielevel, öffnest parallel deine chakren während du die Velo-Technik machst. Also eine ganz spezielle Pulsierungs- und Chakra-aktivierungstechnik, wo du Energie koppelst mit der Velo-Technik. Falls du das Video kennst, schaust du unbedingt an, das ist echt crazy. Dann wirst du damit. Das kann ein Durchbruch werden. Auf jeden Fall crazy, crazy, crazy, crazy, was da passiert. Ich habe die Technik gemacht. Du wirst danach auch so wenn du sie machst, einfach auch vibrieren, ja? dein Körper wird zittern und da wirst du merken, wie die Energie dich tagelang noch begleiten wird. Ja? Damit aktivierst du auch übrigens die Kundalini-Energie. Ja? Gate 24. Ich könnte es ein bisschen ausholen zu jeder, aber ich möchte das gar nicht zu lang machen. Das Video äh, schaust dir einfach mal an oder Lest du dir das dann selber durch. Portaltechnik, ja, deine Portal ja? mit der Portaltechnik und projizier dich an deinen Wundort. In diesem Gate ähm, wirst du mit Hilfe eines einer eines Portals in der Pyramide, nachdem du einen hypnotischen Zustand geführt wurdest, ähm, gebracht und diese Portaltechnik, ähm, wie, ähnlich wie wir sie in G2 trainiert haben, ähm, ähm, dich durch die Visualisierung ähm, Astraldosen auslösen. Ja. Wenn du, äh, wenn du ähm, die Astraldosen in besucht hast, dann weißt du, wie wichtig Visualisierung ist und dort trainierst du es dort stelle ich dir die ultimative visualisierungstechnik und technologie vor ähm, und dieses geht spezialisiert sich viel auf das thema visualisierung für die menschen die sagen ich will meine visualisierung trainieren oder ich habe eine gute trainier visualisierung und damit kann ich super äh, als einleiten dann werden menschen mit dieser technik super erfolge haben und das funktioniert ziemlich gut ja ähm, ja ich will jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, da geht es um so Portaltechniken. Ne? Ähm, dann ähm, Dissoziationstechnik, ja, das ist äh, viel auch ein Lieblingsthema. Also bei der Technik, also es ist G25, ähm, OBE Dissoziation Technik, äh, projiziert man sich mit der Vorstellungskraft auf den Körper auf Basis von einer Dissoziationstechnik. Ja? Ähm, ähm, da werden verschiedene Situationen von Umgebungen... Ähm, im kleinsten Detail vorgestellt und die, du dissoziierst dich weg. Ja. Ähm, die Technik ist sehr vielversprechend. Ähm, die meisten Menschen konnten mit der Technik Astrales also einleiten tatsächlich. Ähm, und ja, sie wird dir auf jeden Fall, ja, ich will gar nicht so viel darüber reden, weil ich merke, ich könnte jetzt stundenlang über eine Technik reden. Aber die Dissoziation, Dissoziation bedeutet, du dissoziierst dich weg. Du stellst dir vor, du bist hier, du stellst dir vor, du bist da. Also in Wirklichkeit machst du ja schon eine Projektion und dadurch immer wieder wegprojizierst, trainierst du den Disconnect. Ja? Also das ist so eine Disconnect-Technik zum Üben und Dissoziieren. Ja? Die nächste Technik ist eine, die es geht 26, OBI-Sleep-Technik. Ja? Das ist die Technik, die dir hilft, Astralis im Schlaf zu erleben. Ja? Du hörst einfach die Frequenz, du sagst, ich habe volle Probleme mit Astralis im Wachzustand dann hörst du das Ganze an, du in die Hypnose, die programmiert dich ein, dass du im Schlaf eine Astral indizierst, schläfst einfach ein und die Frequenz läuft weiter und auf einmal zack, boom, Dein Astralse. Ähm, muss nicht sein, dass es das sofort passiert, aber mit Übung trainierst du sozusagen im Schlaf Astralis zu indizieren. Das fällt vielen Menschen durch so leichter. Ne? Die nächste Technik, g 27, ist Spirit Guide Technik. Das heißt, da trainierst du bzw. du baust eine Connection zu den Geistführer auf, und der Geistführer zieht dich aus deinem Körper. Ich merke schon, jede Frequenz ist, hat einen eigenen Zugang. Und das sind sozusagen die ganzen Zugänge, die ich trainiert habe oder gelernt habe, die am effektivsten funktionieren. Ich habe das in diesen 10 Gates einfach komprimiert ja und für dich in eine Hypnose gemacht, damit das schneller mit, mit Frequenzen wirkt, natürlich. Ne? Und ja, da zieht dich sozusagen der Geistführer aus dem Körper. Das ist eine ziemlich coole Erfahrung. Wir haben früher Seminare gemacht zu dem Thema. Ja. Dann haben wir Gate 28, das ist eine eigene Universumstechnik, wo du lernst mit einer Technik, wo du durchs Universum fliegst und dann Blitzlichter, also diese Sterne werden dann zu Blitzlichtern, weil diese Blitzlichter sind in Wirklichkeit dein Astralkörper und du fliegst durchs Universum und dann kommen die Sterne auf dich zu und dann blitzen die. also und dann, zack, zack, zack. Und dann macht's es, und du bist auf einmal Astralkörper. Das also ist eine super Technik, um Astralisen einzuleiten. Das wird hier gemacht. Das ist so ein, das kannst du dir später vorstellen, dass du mit denen kannst, du, wenn du das Gute geübt hast, machst du einfach so die Augen zu. Du siehst diese Punkt, stellst dir vor, du fliegst dagegen. Und dann kommen schon Blitze, bam, und du bist sofort in ein Diese Technik ist eines der schnellsten Techniken, um am schnellsten langfristig gesehen Astralisen einzuleiten. Dann. OBI-Falltechnik und du kennst dich sicher in der Früh, du stehst in der Früh auf und du wirst munter und dann hast du so ein Fallgefühl gehabt. Ja. Und dieses Fallgefühl kommt, das ist nämlich der Übergang, wie du in den Astralkörper wechselst oder wie du vom Astralkörper in den physischen Körper kommst. Da also simulierst du dieses Fallgefühl ja. und die Technik geht so, dass du dir eine Matratze auf den Boden legst und du, du lässt dich nach hinten fallen, so 20, 30 Mal oder wie lange auch immer und dann speicherst du in dir dieses Gefühl des Fallens ab. Und dann machst du diese Frequenz und dann gehst du auf einen Berg und dann lässt du dich nach unten fallen und dann connectest du dich mit diesem Gefühl, was du vorhin physisch lebtest, von diesem Fallgefühl, wo du dich nach hinten fallen lässt und durch dieses Fallgefühl fällst du in den Astralkörper. Super, mega Methode, um Astralis einzuleiten. Da wird auch, ähm, ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Und dann landen wir beim GT30, das ist die vibrational Technik. Ja? Das, das ist eine Technik, mit der du ja, ich hatte eine Wandperspektive, ich habe diese Technik trainiert, als ich Astrase indizieren wollte, wenn jemand neben mir liegt, wenn ein Kind auf mir liegt und das Baby schläft und bewegt sich die ganze Zeit und ich wollte trotzdem eine Astrase indizieren. Also diese Technik wird verwendet für schwere Umstände, wenn es draußen laut ist, wenn sich dein Partner bewegt, wenn du, wenn du nervös bist wie du unter allen möglichen äußeren Umständen einfach trotzdem Astralse interessieren kannst. Dazu diese Wandtechnik. Die habe ich speziell dafür entwickelt, weil ich hatte eine Phase, wo ich äh, meinen Sohn bekommen habe und ich wollte trotzdem Astralse machen. Und er hat halt immer neben mir geschlafen und kurz ist das Thema vorbei. Und da habe ich diese Technik entwickelt und da war das Thema sehr wohl nicht vorbei. Ja, ähm, ja that's it. Das sind die zehn Gates. Wenn du sagst, ich interessiere mich für und dann empfehle ich dir natürlich alle durchzusehen ja, und durchzutrainieren. Ja, da wirst du natürlich durch das Training alle Methoden herausfinden, welche Methode bei dir am besten klappt Du wirst natürlich alle Varianten von Astralsen in die äh, trainieren. Dein Astralkörper, deine Visualisierung und alles aufbauend, also wie das Gate-Programm ja auch aufbauend ist. Und dann ja bist du Teil äh, äh, eines Systems, welches dir sch am schnellsten hilft, Astralism. Zu indizieren. Ja. Solltest du in der Meditation, äh, in der Astralasen Academy schon sein, dann wirst du vermutlich jetzt auch dieses Video sehen. Bist du im Basic Member, kriegst du drei dieser Frequenzen. Ja. Bist du im ähm, Expert Member, bekommst du sechs dieser Frequenzen. Und bist du im Pro Membership, bekommst du zwölf Frequenzen. Also nicht nur diese zehn, sondern noch zwei andere. Ja. Du bekommst und zwar, du kannst einfach zwei weitere aussuchen aus dem get programm ja. Ich empfehle die G20 oder die Velo-Technik oder die G19, such dir einfach dann zwei weitere aus. Ähm, und Du bekommst dann unter diesem Video einfach einen Gutschein und mit diesem Gutschein kannst du sozusagen dann einfach, äh, der gilt äh, als MP3-Vision, du kannst natürlich den Gutschein verwenden in, in Höhe, kannst du ja auch eine höhere Version kaufen, dann hast du natürlich dann nicht 12 oder nicht 6, sondern also weniger ähm, und du kannst mit diesem Gutschein sozusagen dann, ähm, ähm, ja, äh, also einfach im, im Shop deine Frequenzen geholt ne, und dann hören und unter dieses Video bzw. empfehle ich dir unbedingt, bevor du die Frequenz jetzt dann nutzt, zum ersten Mal Nutzungsvideo ansehen, weil da erzähle ich dir eine Technik und mit dieser Technik können wir jetzt schon üben und trainieren. Und ja, dieses Video wird dir direkt auch freigeschaltet im Vorbereitungsmodul. Das heißt, ab jetzt kannst du schon trainieren mit diesen Frequenzen. Ich empfehle dir, dass du so viel wie möglich machst. Weil Astralnessen lernt man, indem man alle möglichen Techniken probiert und herausfindet, welche Technik bei dir besser klappt. Und jede Technik trainiert einen eigenen Aspekt von dir. Vielleicht wirkt die Technik, die am Anfang wirkt vielleicht die Technik 24 und 27 bei dir gut. Und dann übst du mit der und dann stellt sich später heraus, uh, dadurch habe ich jetzt etwas trainiert und dadurch aktiviert sich bei mir die, die Technik, die in Gate 30 äh, klappt, zehnmal besser als alle anderen. Ja? Und deswegen empfehle ich einfach, das ist so meine Erfahrung, ähm, verschiedene Techniken durchzuprobieren, mehrere zu trainieren, deine Lieblingssachen äh, rauszufinden, dann die zu üben und dann nochmal alle durchzuhören und dann zu schauen, wow, jetzt klappt es bei dir aber richtig gut. Und damit kann es das sein, dass du dann immer das daran indizierst Und wenn du das dann kannst und du so weit gekommen bist, dann springst du zurück und sagst, ich brauche gar keine Frequenz, ich mache einfach nur diese Technik, weil die wiegt bei mir halt am stärksten, die ich trainiert, vor allem in der Academy du lernst du natürlich die ganzen Sachen, dann wirst du damit ähm, äh, einfach so, indem du die Augen zumachst und, und bringst dich in diese Trance hinein. Und dann wirst du damit schon deine Astrasen indizieren, indem du nur die Technik machst, da brauchst du die Frequenz gar nicht mehr dafür. Das ist ja das Ziel, dass du Astralen wesentlich einleitest und das Gate Programm, die dir als Prozess das Weg in diese Richtung. Ja. That's it. Danke, dass du zugesehen hast. Wie gesagt, wenn du nicht im, äh, in der bist, dann einfach auf brainwave3d.com, kannst du es dir sozusagen holen, das Bundle oder eine jede einzelne holen. Falls du in der Astralresener Kerme bist, in dem jeweiligen Paket gibt es drei sechs oder zwölf ähm, ähm, die du dir holen kannst. Ich wünsche dir viel Freude damit. Und wichtig ist, wie gesagt, falls du ein pro member bist, dann sehen wir uns ja alle zwei Wochen im Live-Zoom und dort kannst du mir Fragen stellen, wir können üben, wir können gemeinsam trainieren, ich werde dir Tipps geben und werde dich dann natürlich auf ein ganz anderes äh, Niveau bringen. Freue dich drauf. In dem Sinne, es ist mir eine große Ehre, dass du das Video gesehen hast und es ist mir eine Freude, dich bei deinem Prozess des Lernens von Australien zu unterstützen und ich werde, ich verspreche es dir, alles dafür tun. In dem Sinne und bis bald. Tschüss.